Ich bin Kampfkünstler. Im Angesicht von Ungerechtigkeit muss ich aufstehen und kämpfen. Deshalb beschäftigen wir uns mit der Kampfkunst. sollten wir die chinesische Kampfkunst nicht nutzen um die Vorurteile Fremder gegen uns zu ändern